Okay, ach, jetzt haben wir schon so viel Schönes gehört. Es ist wieder Zeit für eine kleine Wiederholung. Zurücklehnen, entspannen. Wir sind im Magen. Der Magen liegt im linken Oberbauch. Reintra, intraperitoneal auf Höhe TH11, L2 bis L3. Der Magen liegt in Nachbarschaft vorne zu den Zwerchfell, zu der Leber, zu der vorderen Bauchwand. Hinten seitlich zur Milz, hinten Mitte Pankreas, hinten unten das Gekröse des Querkolons. Oben, hinten oben die Niere, darauf drauf die Nebenniere und ganz unten rechts noch ein bisschen Leber. Das sind die Nachbarschaftsbeziehungen. Sehen wir den Magen in voller Pracht, dann sehen wir, wir haben eine kleine Kurvatur, eine große Kurvatur. An der kleinen Kurvatur finden wir die Verbindung zur Leber über das Omentum Minus, das kleine Netz, bestehend aus, Sie sagen es, dem Ligamentum Hepatogastricum und dem Ligamentum Hepatoduodenale. Vorne an der großen Kurvatur quasi Startend das große Netz, was vorne hinunterhängt, das Omentum majus, bestehend aus Ligamentum gastrocolicum, Ligamentum Gastrosplenicum, Ligamentum Gastrophrenicum. Das ist schon die Nachbarschaft. Die Abschnitte, aber klar, wir haben die Cardia, wir haben den Fundus, wir haben den Corpus, wir haben das Antrum. Den Canalis Pyloricus und den Pylorus. Das sind die verschiedenen Abschnitte. Kleine Kubatur, große Kubatur, kleine Inzisur oben, eine Inzisur unten. So einfach ist das. Das Ganze hat ein, zeigt ein bestimmtes Relief. Im Inneren haben wir hier die Magenfalten. Plice gastricae. Wir finden die Magenfelder, die Aree gastricae, und wir finden die Magengrübchen, die Foveoli gastricae. Und schon sind wir beim Wandaufbau. Das Ganze spielt sich ja in der Schleimhaut ab, nämlich in der Mucosa. Epithelschicht, Lamina propria mucosae, Lamina muscularis, mucosae. Erst wenn diese Lamina muscularis mucosae durchbrochen wird von einem Entzündungsprozess, erst dann sprechen wir von einem Ulkus. Sehr schön gemerkt. Ist die Schädigung oder zieht die Schädigung nur durch die ersten beiden Schichten und durchbricht nicht die Lamina muscularis mucosae, dann haben wir nur eine Erosion vorliegen. Erst wenn die Lamina muscularis mucose durchbrochen wird, dann sprechen wir von einem Ulkus. Deshalb wollten wir uns ja diese kleine Muskelschicht merken später für die Klinik. Es kommt dann die Submucosa. Und hier finden wir schon das erste Geflecht, nämlich den Plexus Submucosus, meistner Plexus und in Klammern den Schabadasch Plexus. Dann kommt die muscularis, innen ein Stratum zirkulare, allgemein, ja, aber im Magen haben wir sogar noch eine Fibre oblique Schicht, eine Schicht mit schräg verlaufenden Fasern, ganz innen, dann die Ringmuskelschicht, Stratum zirkulare, dann die Längsmuskelschicht, Stratum longitudinale und dazwischen der Plexus myentericus, der Auerbach-Plexus, das, das nächste Nervengeflecht, das speziell die Muskulatur hier jeweils innerviert und hemmt je nach Funktion, die notwendig ist gerade. Das waren alle Schichten. Nein, das Ganze liegt ja intraperitoneal, also kommt nur noch außen eine Subserosa und dann die Serosa als erstes Blatt des Bauchfells. Und schon kommen wir zu den Magen. Drüsen. Am Eingang finden wir die Cardia-Drüsen, am Ausgang die Pylorus-Drüsen. Diese bilden beide vor allem Schleim, wohingegen die Pylorus-Drüsen auch noch mit den G-Zellen, die sie besitzen, das Gastrin bilden. Wir haben dann im Bereich Fundus und Corpus vor allem die Hauptdrüsen. Diese Hauptdrüsen sind wie folgt aufgebaut. Wir finden oben die Nebenzellen, wir haben dann die Belegzellen und dann die Hauptzellen. Die Nebenzellen bilden Schleim. Die Belegzellen bilden Salzsäure und den Intrinsic-Faktor oder den intrinsischen Faktor. Die Hauptzellen bilden das Pepsinogen das dann zum Pepsin wird, ein eiweißspaltendes Enzym. In Klammern wollten wir uns merken, dass auch Magenlipase hier gebildet werden kann. Ferner finden wir eingestreut, hier im Magen schon, im Dünndarm, später wird es noch viel intensiver, überall kleine hormonbildende Zellen. Im Magen vor allem das Gastrin, das histamin und es kommt dann noch über den Parasympathikus das Acetylcholin. Und genau diese drei Botenstoffe, Acetylcholin vom Parasympathikus, Histamin und das Gastrin, diese drei docken an an der Belegzelle und stimulieren diese Salzsäure zu bilden. Es sei schon kurz an der Stelle eingefügt, dass der Gegenpart, also die Schleimbildung, vor allem durch die Prostaglandine aktiviert wird. Ebenfalls ein Botenstoff, ein Gewebshormon, genau genommen das Prostaglandin 2, das hier in diesem Falle die Schleimbildung anregt. Dazu dann später mehr in der Physiologie. Was fehlt es noch? Naja, die arterielle Versorgung dieses Magens. Als da werden, aus der Aorta kommt heraus der Truncus celiacus, aus dem Abgang Arteria hepatica communis. Die Arteria hepatica communis nach rechts, nach oben die Arteria gastrica sinistra, nach links die Arteria splenica. Die Arteria, gastric, pardon, die Arteria hepatica communis gibt nach unten ab die Arteria gastroduodenalis. Es bleibt die Arteria hepatica propria. Genau diese gibt ab die Arteria gastrica. Dextra. Die Arteria gastrica dextra und die Arteria gastrica sinistra verbinden sich zur ersten Arkade an der kleinen Kurvatur. Die Arteria hepatica communis gibt nach unten ab, die Arteria gastrodudinalis. Diese gibt ab, die Arteria gastro-omentalis dextra. Die Arteria splenica nach links gibt nach unten ab die gastro, Arteria gastro sinistra. Die beiden verbinden sich zur zweiten Arkade an der großen Kurvatur. Ferner gibt die Arteria splenica noch ab, die Arteria gastrica posterior und die Arteria gastrica brevis. Das war schon die arterielle Versorgung. Und die Venen jetzt ein Kinderspiel, die Vena gastrica sinistra und dextra bilden eine Corona, einen gemeinsamen Bogen. Der Abfluss zieht zur Vena Porte. Die Vena splenica zieht ebenfalls zur Vena porte. Die Vena gastro-omentalis sinistra zieht ebenfalls zur Vena splenica. Die Vena gastro-omentalis dextra zieht zur Vena. Vena mesenterica inferior, die natürlich wohin geht? Zur Vena Porte. Am Ende treffen sich alle dort, denn die Vena Porte sammelt ein den venösen Abfluss aller unpaaren Bauchorgane. Die nervale Versorgung sieht so aus, dass wir hier Natürlich das Darmnervensystem haben mit dem Plexus Meissner, also Plexus Submucosus, Meissner-Plexus, Schabadasch-Plexus und außen den Auerbach-Plexus. Autonome Funktion, aber natürlich wird diese moduliert durch Anteil des autonomen Nervensystems, Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus gelangt hierhin, wie aus dem Seitenstrang des 5. bis 9. Thorakalmarks ziehen die Fasern durch den Grenzstrang, um über den und mit dem Nervus splanchnicus Major zum Ganglion celiacum zu gelangen. Dort die Umschaltung erst der sympathischen Fasern, von dort ziehen sie dann ein in den Plexus Gastricus. Die Nervi vagi werden zu, zu einem Geflecht im Ösophagusbereich, danach werden sie zu zwei Stämmen, Trunkus genannt, Truncus vagalis, ein vorderer und ein hinterer. Beide ziehen hinunter, ein paar Fasern gehen ebenfalls über das Ganglion celiacum, der Rest geht ein in die beiden Plexus und das Ganze wird auch parasympathisch versorgt. Parasympathikus Motilität, Bewegung, Sekretion, Gefäßweitstellung. Sympathikus, weniger Sekret, weniger Motilität, aber dafür wird der Pyrorus durch den Sympathikus aktiviert. Sensible Fasern aus diesem Bereich, insbesondere auch Notizeptive, also Schmerzfasern, neben den Weg über oder begleiten quasi die sympathischen Fasern, in ihrem Verlauf, nun bringen die, sie die Botschaft dann zurück zum Rückenmark. Damit gehören sie nicht zum Sympathikus, aber diese von innen kommenden viszerosensiblen Fasern nehmen den gleichen Weg wie die sympathischen Fasern, die hineingezogen sind. Und damit ist der Magen fertig. Schön, dass Sie bei uns reingeschaut haben.